Die erste und zweite Säule der Altersvorsorge funktionieren zwar für sich selbst. Doch viele Dinge sind aufeinander abgestimmt. So auch der Lohn, der in der beruflichen Vorsorge versichert ist, der sogenannte koordinierte Lohn. Der koordinierte Lohn entspricht dem maßgebenden Lohn abzüglich des Koordinationsabzuges. Der Koordinationsabzug ist jener Betrag, der bereits durch die AHV, also die erste Säule der Schweizer Altersvorsorge, abgedeckt ist. Er stellt sicher, dass dieser Teil des Lohnes nicht doppelt versichert wird. Der Koordinationsabzug entspricht heute 7 Achteln der jährlichen maximalen AHV-Rente. Da sich dieser Betrag regelmäßig ändert, variiert auch die Höhe des Koordinationsabzuges. Er beträgt aktuell rund 25.000 Franken. Der Koordinationsabzug stellt sicher, dass die einzelnen Säulen der Altersvorsorge gut aufeinander abgestimmt sind. Er bringt jedoch auch Nachteile mit sich. Personen, die Teilzeit arbeiten oder einen tiefen Lohn beziehen, sind wegen des Koordinationsabzuges gar nicht oder nur mit einem geringen Teil ihres Lohnes in der zweiten Säule versichert. Der Koordinationsabzug muss daher angepasst werden. Dadurch profitieren auch Teilzeitarbeitende und Tieflohnempfänger von der zweiten Säule, dem starken Pfeiler unserer Altersvorsorge.